Es ist nicht so lang, wie ich erwartet hatte. Ich dachte, es wäre länger gewesen. Ja, es hat, äh, hat sich länger angefühlt. Ja. <lacht> aber nachdem ich jetzt die, die Amnesia Fortnite-Prototypen äh, gespielt habe, habe ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, weil also ich bin irgendwie so ein bisschen enttäuscht von den Prototypen, aber irgendwie auch nicht. Ja. So. Aber ich habe irgendwie noch viel mehr Lust, äh, selbst eine Doku zu drehen. Sehr schön. <lacht> Ich bin seit 2011 bei den Coding Monkeys, glaube ich, doch, ich bin seit 2011 bei den Coding Monkeys. <lacht> <lacht> ähm, wir waren damals ähm, ähm, vier äh, Studenten, die äh, den Kurs auch mitgemacht haben, also äh, Martin Pittenauer, Martin Ott, äh, äh, Ulrich Bauer und ich. Und ähm, ja, also Studenten im selben Semester, die einfach was machen wollten. Ja, wir hatten damals die verrückte Idee, dass wir halt was programmieren wollten, ähm, mit dem man Preis gewinnt. Ja. Also Apple hat damals noch viel mehr als jetzt, aber immer noch jedes Jahr äh, den Apple Design Award, den sie vergeben. Damals gab es eine Kategorie für Studenten äh, und wir haben uns da in den Kopf gesetzt, okay, dann lass uns doch was programmieren, das wir zumindest einreichen können. Ja, natürlich im besten Fall auch gewinnen. Ähm, aber so als Deadline war das ein super Rahmen, weil man weiß das ja, wenn man so vor sich hin programmiert, ja, dann kommt dabei raus oder nicht und liegt dann irgendwo auf der Festplatte. Aber wenn man so eine Deadline hat und ein Ziel, äh, dann ähm, reißt man sich dann doch zusammen und macht das Zeug fertig. Ja, und das haben wir dann gemacht. Ja, und den Apple designer Award haben wir sogar gewonnen dann, ja, ganz dreist, äh, äh, was natürlich super war, aber irgendwie auch total, ja, irgendwie durchgeknallt. Also sich da einfach so, okay, wir wollen jetzt den Preis gewinnen und dann machen wir das und dann gewinnen wir da einen Preis. Also das war schon auch großartig. Das war auch schön, weil da hat Apple auch äh, so den Flug zur EWDC übernommen und uns auch in ein relativ schickes Hotel äh, einquartiert. Und ja, da ist man schon drei Köpfe gewachsen dann dabei. Also mein erstes Projekt war Evil Quiz. Ähm, das war ein kleines Quizspiel mit bösen Fragen. Nein, das stimmt gar nicht. Mein allererstes Projekt bei den Korin Ding Monkeys, ich kann mich genau erinnern, der erste Tag, da habe ich Carcassonne-Grafiken aufbereitet und das finde ich sehr, sehr lustig, weil ähm, wir haben ja jetzt im Dezember ähm, die Erweiterung Drache und Burgfräulein gebracht und äh, damals, also an meinem allerersten Tag 2011, habe ich da Grafiken für gemacht. Also irgendwann, ich habe mir sozusagen vorgearbeitet, <lacht> für mich vorgearbeitet. Und äh, da haben wir eine Kooperation mit... Boings gemacht, weil äh, irgendwie hatten wir uns immer schon ein bisschen beschnuppert äh, und die wollten ein neues Produkt machen und äh, ja, da haben wir dann gemeinsam mit Boings zusammen äh, an Boings TV gearbeitet, was eine Live-Videoschnittlösung äh, ist, ein Videoschnitt und, und halt also einfach Live-Produktion von verschiedenen Kameraquellen und Overlays. und äh, den ganzen Kram und damit haben wir uns wieder für den Apple Design Award beworben, also in dem Fall eigentlich Boeings, aber wir so als, als beide Firmen, also Konimakis und Boeings zusammen und da haben wir noch einen gewonnen. Also erstmal war es äh, überraschend, weil ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet und dann sitzt er, äh, also man, sieht, man sitzt da so in, in, in, in diesem riesen Präsidium, das ist ja so der größte Vorlesungssaal äh, diesem äh, auf der WWDC und dann kommt er auf einmal so, okay, boingst du ja, wie? Und dann guckt man erstmal so ein bisschen links und rechts und glaubt es nicht so ganz, steht aber schon mal auf, geht dann schon mal so automatisch so in äh, Richtung Bühne und ja, freut sich und steht dann ein bisschen bedroppelt auf der Bühne, weil man irgendwie ja nicht gewohnt ist, dass man irgendwie alleine oder äh, nicht alleine, aber zumindest so, so, so auf dem Präsentierteller steht. Also ich, sehr gefreut, aber gleichzeitig auch gedacht: oh, oh Fotopose oder was, keine Ahnung. Also ich mache zwei Sachen, das ist Grafik hin und wieder und ich programmiere. Also ähm, momentan sitze ich an Carcassonne das Phantom und versuche da eben äh, zusammen mit Tobi das Ganze zum Laufen zu bekommen, ist eine kleine Erweiterung, deswegen sitzen wir momentan zu zweit dran, äh, ja genau und mir macht es immer viel Spaß da hin und her zu wechseln. Zu viel Grafik macht mich depressiv. Ähm, zu viel Programmieren, das hängt immer davon ab, was es gerade ist. Und ähm, ja, da ich so an der Schnittstelle sitze, oft ähm, mache ich auch gern beides. Wir haben einen sehr glücklichen Kontakt äh, zu mehr oder weniger den Drahtziehern des Blinkenlights-Projekts. Ähm, das war äh, in Berlin äh, das Haus des Lehrers, das ist so ein bisschen so ein bisschen ein freistehendes Haus. Äh, in das mal für ein ganzes Jahr zu mehr oder weniger zu einem großen Display umfunktioniert wurde, indem man Lampen in jedes Fenster gestellt hat ähm, und dann entsprechend ähm, irgendwie da Laufschriften, Tetris und was auch immer drauf machen konnte. Also einfach ein großes Gebäude als Kunstobjekt, als Pixel, ähm, als Pixel display Und da ähm, ist eben so, der hat auf uns zugekommen und gemeint, hey, wir machen da nochmal was äh, und wir hätten gerne, also eigentlich fände ich fände es super, wenn dann auch äh, entsprechend entsprechenden Simulator auf dem iPhone mitlaufen würde, dass wirklich während äh, dieses Haus dann auch zum Display umfunktioniert wird, dann äh, auf dem iPhone die ganze Welt mitgucken könnte, was dann da gerade läuft. Ja, und wir eine tolle Idee, haben wir mitgemacht, äh, hat irre Spaß gemacht, war in Toronto. Ähm, ähm, Stereoskop war der Projektname dann, also projekt Projekt Blinkenlights ist... Ist so der Umbrella-Name für alle diese Projekte. Ähm, ja, das war eine, war eine spannende Zeit. Die Inspiration für Rules, also eigentlich wollte ich ein ganz anderes Projekt machen. Das, da habe ich mal wieder gemerkt, das dauert zu lange. Ich habe das auch noch vor, das kommt dann als nächstes. Aber mir war klar, das kann ich jetzt momentan nicht. Sondern ich brauche jetzt erstmal ein Projekt dazwischen. Und ja, es sind oft so Sachen, was beschäftigt mich gerade spielerisch. Also eigentlich waren es mehrere Spiele, die ich gerade gespielt habe. Es war Threes, was ja auch extrem süchtig macht, sehr einfach ist. Und auf der anderen Seite lustigerweise Papers, Please. <lacht> was so dieses, okay, ich bin in einer unglaublichen Bürokratiemaschine. Ich muss hier diese Regeln lernen, was, was passiert hier eigentlich? Und diese Kombination, dieses total Einfache und das total Komplizierte zusammenzubringen, das war so der Zündfunken für, für RULES. Ich selber habe ja echt schon lange die Idee gehabt, mal ein Blattspiel zu machen. Also eigentlich auch so als Autor, wirklich so in der Box gleichzeitig. Wollte ich aber auch immer eine Computerumsetzung machen, weil ich habe also, alle Brettspielumsetzungen, die ich so gekannt habe, haben es irgendwie verbockt gehabt zu dem Zeitpunkt noch, weil die machen immer 3D und Schnickschnack schnick, drauf und haben nicht so das, die, die, die Essenz des Spiels so in den Vordergrund gebracht. Und da hat sich es eben ergeben, interessanterweise über einen Podcast, weil ich im Podcast dann auch über Brettspiel gesprochen habe. Also, ich habe damals auch einen Spiele-Podcast gemacht, Computerspiele hauptsächlich, dass jemand vom Hans-Glück-Verlag zugehört hat und dann mal gemeint hat: Okay, hier, guck dir mal das Brettspiel an, wenn ihr mehr über Brettspiele sprechen wollt, dann habe ich zurückgefragt, so, hm, wie, wie wäre es denn, können wir mal irgendeine Lizenz umsetzen, ich würde gerne mal ein Brettspiel so aufs iPhone bringen, ich finde die Devices sind toll, die eignen sich dafür. Und dann hat mir irre Glück, weil da war gerade frei. Ja, und so, war er ja da vorher noch bei Sierra äh, im... Auf der Xbox, so als Alleinvertrag wohl, und der ist gerade ausgelaufen. Ja, und dann hat man die Chance, Carcasson zu machen für das iPhone. Und die haben wir natürlich ergriffen. Rules ist ein Spiel mit einem völlig innovativen Konzept, nämlich es ist total einfach zu lernen, aber super süchtig machend. Und <lacht> als ich dann als ich das dort im Kopf hatte, Dachte ich mir scheiße, das werde ich niemanden verkaufen können, weil das ist so das Kriterium. Für diese Art Spiele, da gibt es halt Tausende und Hunderte. Also es ist ein sehr einfaches Spiel, was sehr schnell geht. Die Idee an Rules ist eigentlich eine zusammengedampfte Idee, die ich schon mal in einem Brettspiel umgesetzt habe in Santa Cruz, nämlich die Idee ist, dass der Spieler sich an das Spiel gewöhnt und sich da heimisch fühlt und gelernt Rules basiert darauf, man hat 16 Karten und muss die anteppen in der richtigen Reihenfolge. Es gibt immer eine Regel. Die erste Regel ist äh, absteigend. Also zuerst die 10, dann die 9, dann die 8 und so weiter. Wenn man das geschafft hat, kommt das nächste Level. Zweite Regel, tappe die Grünen an. Das weiß ich jetzt auswendig sogar schon. <lacht> teppe die Grünen an, dann tappe ich die Grünen an, irgendwann sind da keine mehr und jetzt kommt der Trick an dem Spiel, jetzt muss ich die letzte Regel anwenden, nämlich Teppe von oben nach unten. Das wird dir aber nicht gesagt, sondern das musst du dir merken. Das heißt, irgendwann geht dir das in Fleisch und Blut über und das war was, was mich immer so gereizt hatte, ähm, ja wirklich so eins mit dem Spiel zu werden, weil ich das irgendwann tatsächlich automatisiert habe. Also ich weiß genau, welche Regeln kommen. Teppe von oben nach unten, Teppe die grünen, Teppe die ungeraden, Teppe die neuner, Teppe die ähm, äh, Tiere, dann die Wale, dann und so weiter. Wann soll das Teil fertig werden? Vorgestern. Aber, also realistisch sehe ich jetzt, ich habe auf der Maze in Berlin, also es ist so ein Indie-Festival, ähm, ein so weit fertigen Prototypen, dass der herzeigbar ist, alles funktioniert, dass die Grafik schon mehr oder weniger stimmt. Da möchte ich nochmal Feedback holen und dann noch Feinschliff machen und dann eben noch Sachen reinpacken wie Game Center und Achievements und Highscore-Listen und so. Das muss da noch nicht fertig sein. Aber ich will einen wirklich fundierten Eindruck bekommen. Und ja, das ist einfach toll, wenn du da ganz viele Leute auf einem Haufen hast, die alle spielen wollen. Wer ist jetzt eigentlich mit auf DMAs? Das ist, ja, das ist ja schon über nächste Woche oder sowas. Das in zwei Wochen. In zwei Wochen. Hat noch ein Ticket? <lacht> oh, ich fahre vielleicht Anfang Mai nach Teneriffa. Deshalb weiß ich nicht, Ach, ob cool. ich da noch mehr. Teneriffa. Ja, Sonne. So mal legen in die Sonne und... Wir haben einen tollen Innenhof. <lacht> auf der Armee. Ja, wenn das Wetter so ist wie jetzt, dann wäre ja, das ist cool. Einfach so im Innenhof sitzen. Also letztes spielen. Jahr ging das gut. Ausprobieren, Sekundenkontakt. So <lacht> Kundenkontakt. Haben wir einen virtuellen Stand? Ruhestand. Ruhestand. Na naja, gut, ich werde auf dem iPod spielen. Und dann eigentlich ist es ganz gut, das immer dabei zu haben, Und, weil du sprichst halt mit den Leuten die wollen ja. auch wissen, was du für Spiele machst. Ja. Und ansonsten weiß nicht, wann du. Gagazan eignet sich. Glaube ich nicht sehen. Ist zu, zu erklärungsbedürftig an der Stelle, man kann es ja dabei haben, um es herzuzeigen, wenn man für die Leute das halt nicht kennen würde. ist auch total also, schwer, in so einer Situation. Ja. Passt das eigentlich nicht ganz. Und die anderen Dinge sind alle noch so, die will man nicht herzeigen. <lacht> ja Ja, ja. Alles ganz natürlich. Muss ich meine Karte irgendwie anders links werden? Was? Muss ich meine Karte irgendwie anders links werden? Ich denke. ja. So abendkassenmäßig. Auch Auf Edit wird noch fertig werden eigentlich das hab ich das kommt dann zeigen. Genau, Sab Israelit zeigen. Oh, mach mal mit Sab Issa Edit so Textspiele. Muss man vorher noch die iPhone-Version machen. Ah ja ausgeraucht, meine Damen und Herren.